Fußballnationalmannschaft mit Kapitän Karl-Heinz Rummenigge, mit Schumacher, mit Briegel, Völler, Falkenmeier, mit Jakobs, herget dem Libero, Karl-Heinz Förster, Bremel, Matthäus und magat so ganz am Bildrand. Hoffentlich hält er sich nicht bescheiden zurück, denn er soll ja das Spiel in die Hand kriegen, wie es so falsch heißt. Er soll der Regisseur der deutschen Mannschaft. Das hätte genau gepasst für Romenicke. Matteo. Erste Eckball für Schweden. Und Schröber. Gottlob vorher abgepflicht. Riegel an den Pfosten. Jetzt haben sie Pech. Hier sehen wir es nochmal, wie hoch der Briegel steigt. Schulmäßiger Kopfstoß. mit der Nummer 14, Uwe Rahn. Und jetzt machen wir das Tor. Ich werde wahnsinnig, das ist ja unglaublich. Erster Ballkontakt. Und da schießt er das Tor, Uwe Rahn. Sehen Sie den Pass des anderen Auswechselspielers, Alop. Ravelli hat keine Chance. Ein Billardtor, Mensch, war das schön. Ein herrlicher Pass Zimmer, in den freien Raum. Der Spieler mit der Nummer 14. Uwe. Ralf. Auf der Linie gerettet. Seine Auswechslung völlig in Ordnung. Karl-Heinz Rummenigge. Im Angriff ebenfalls verbesserte Situation, aber vielleicht noch zu wenig Schusschancen. Jetzt aber Tor! überraschend zieht er ab und das ist die endgültige entscheidung wieder kam der ball von alox rummenigge tor für deutschland neuer spielstand 2 zu 0 Aus dem psychologischen bereich eine wende zum positiven in der mannschaft herbeigeführt zu haben aber auch im umfeld der mannschaft bis hin zu den medien und sicherlich hat das alles eine Rolle gespielt bei diesem Erfolg, der jetzt vielleicht noch größer wird. Alops! Außennetz. Ein neuer Anfang gemacht, der uns alle hoffen lässt. Und in diesem Meine Augenblick beim Schiedsrichter Robert Valentine das erste Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel. Welt Völler, Bremen und da ist das erste Tor wollte ich sagen. Der Ball musste eigentlich rein hervor. DiGiorgio. Giorgio sehr häufig am Ball in dieser Anfangsphase. Das ist Vella, der Spielmacher und die erste Chance für die Gastgeber. Da ist das Tor! Da ist das Tor! Unglaublich! 10 Minuten gespielt, Walter führt 1 zu 0. Nicht zu krassen, nichts zu krassen. Riesenjubel bei den 30.000. Noch nie haben die Malteser gegen die deutsche Mannschaft in den bisherigen vier Spielen einen Treffer erzielt. Vorbei am Riegel. freie Wahl ins lange Eck, vorbei an Schumacher. Briegel, Matthias Herget rückt nach dann Alofs am linken Flügel, sofort die Flanke und die Chance zum Schuss für Rummenigge, 5 Meter zu hoch. Und ich meine auch ein bisschen konsterniert, das hatte keiner erwartet. Rummenigge, immer noch Rummenigge. bremen Ton. gut gespielt ah, da musste mir sich strecken nach diesem schwach gespielt von förster genau in den rücken von alofs kaum zusammenhängende aktionen im augenblick Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Jetzt Rudi Völler mit seinem bekannten Trick vorbei auf den zweiten Pfosten. Und da ist das Tor. Da ist das 2 zu 1. Endlich für die deutsche Mannschaft. Klaus Salos hat es erzielt. 3 zu 1 muss man was sagen. Gute Vorarbeit von Völler. Flanke auf den zweiten Pfosten. Bremen. fast noch reingegangen und der torhüter prallt gegen den pfosten hat sich sicherlich weh getan nicht sein spiel Herget. romenicke vorbei an drei maltesern gut geflankt ran an die querlatte und da ist der ball im netz das 3 zu 1 für die deutsche mannschaft das ist die entscheidung und wiederum Torschütze klaus aloft vom ersten einmal. Den Treffer zu erzielen. Die gute Vorarbeit von Rummenigge. Dann ran an die Querlotte. Die deutschen Fans, die mitgereisten Pausen sicherlich zumindest vom Ergebnis hier zufrieden. Busutil. Oh, gut geschossen, Botte! 3 zu 1, riesiger Jubel hier und jetzt haben sie es einig, jetzt wollen sie es packen in den letzten 5 Minuten, die Malteser. Stehen, vielleicht kommt der Ball kurz nicht, wo die Völler läuft. Jetzt an. Briegel kommt. Und? und noch eine Möglichkeit. Nein. Ja. Gutes Durchspiel. Völler. Und keine Abseits. Litbarski ist mitgegangen. Immer noch der Bremer. Litbarski! 1 zu 0 und wie sagt man da Franz Beckenbauer. Er wird von der hat jetzt rüber geschaut. Die Flanke ist klasse und Bento hat keine Chance. Deutschland Deutschland ist jetzt hier zu hören. Werden jetzt stärker. Guter Wechsel. Matthäus. Stopp Völler. Wieder der lange Pass. Rudi Völler. Macht er es allein? Jakob. für Wird eng werden jetzt. Immer noch Briegel. Gut gespielt. Völler. Und... Das ist das 2 zu 0. Rudy Die Vorbereitung Briegel. Ja. ja. Vorbei an zwei, drei Portugiesen. Ein kluger Pass mit dem Außenritt und dann ein Schuss, der fast ein Roller ist. Aber Bento ist draußen. Ist ein klein kleingewachsener Torwart. pinto In der Luft gerempelt. Es gibt einen Fallstoß. Oh, der Versuch zu faulen, Rudi Völler. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Und. Und sie sind zu Beginn nicht eingeblendet worden. Ich habe sie Ihnen auch nicht hier, indem ich die 22 Namen vorgelesen habe, genannt. Paccheco immer noch Pacheco aufpassen und der anschluss treffer der neue mann hier der erste versuch abgewehrt und dann ein verdeckter ball für Toni schumacher man sieht es deutlich an seiner reaktion die beiden frankfurter falkenmeier auf Er holt sich den Ball. Sehr, sehr fair. Und Rudi Völler. Ein bisschen zu fest, diese Reingabe. Völler und Rahn. Heißes. 1 zu 0. Sein zweites Tor in der Nationalmannschaft. Kein Abseits, da stand noch einer auf der Linie von den Maltesern. Schosserjahr gegen Schweden. Da hatte er so, wie viel waren das? 36? Ja, das war eigentlich ein Missverständnis und das wird eine Chance. Keller, Entweder. Doch, ganz klar, trotz aller Proteste, das war eigentlich ein Missverständnis. Vielleicht sehen wir das noch einmal in der Zeit. Ah, da ist der Ball schon durch und dann ist Köller losgelaufen. Und na, jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, wo ich da... Und da steht Jerle Paski. Ah! Und Mager. Oh, mit Fürgen. 14. 4 Minute. 2 0 für Deutschland. Felix Mager. Rotarski an den Posten dann abgeprallt und da ist viel Platz und dann Magatz entschlossen und um mit Bucht von Seck 17. Minute, 3 zu 0. Heute kann sie Werbung machen für sich und ihr Spiel. Schön abgetaucht von Rahn. Erdolf. Ja, Der Baski, ja, es war Platz, ist es da offen. 4-0. Ja, bin ich denn hier? 18. Minute. Finds so er drücken, sagt mein Kollege Rolstefer hin. 4 zu 0, nur eine Minute nach dem 3 zu 0, der viel tut fürs Angriffsspiel. Köller! Ah, schade. Und Köller, der unheimlich viel unterwegs ist, viel ausweicht auf die Flügel. Debarski, noch einmal Föller und Rummeniger versucht, hat auch ein bisschen geschubst. Posten und Riegel. Leonard Ferruccia und da ist einer frei, aber Toni Schumacher zum ersten Mal. Nach meinem Empfinden Hergit, Ronzek, Rummenicke 5 zu 0. Das ist ihm zu gönnen, endlich hat es mal geklappt. Ronzek flankt und Rummenigge drückt den Ball mit dem Außenriss. Und Magat bringt den Ball hinein. mit Dein Eigen vor. Aber wer weiß, man hat ja schon oft seine Meinung geändert. Litbarski. Schön Matte. Und Eckball. Diese Möglichkeit von Litbarski mit dem ungewohnten. Linken Fuß und dann eckball Und die kommt schon den Die Ecke. Berthold. Dominicke. Jawohl. Vor. 66. Spielminute. Jetzt macht der Druck, hat Platz. Füller. Immer noch. Vorwärts. Der Malteser. Brehme. Oh, gefährlich. Füller. Hat sich ja der Presse -Interviewwünschen weitgehend entzogen. Rehme Feller, Austin. Rummelige. Und Elfmeter. Oh, da muss ich die Zeit nicht sehen. Okay. Rummelige wird getroffen, ja. Wird sich sicherlich noch einmal stellen. es will nicht klappen oder jetzt wieder nicht. Rummenigge! von Bohemien. Berthold. Gesperrt. Sie hören es vielleicht bei diesen Aktionen an der Geräuschkulisse. Es sind sehr, sehr viele deutsche Zuschauer hier im Stadion. 3005 Uwe Rahn in der Mitte, Rudi Völler und auch Dietmar Jakob. Völler und Berthold. 1 zu 0. Da reißt es auch Franz Beckenbauer vom Witz. Eine schöne Vorlage, platzierter Kopfball von Thomas Berthold, dem Frankfurter Verteidiger. Hier sehen wir es noch einmal. Völler kommt nicht dran, aber Berthold und aus fünf Metern bleibt da natürlich kaum Andreas Breme. Noch nicht im Haus. Völler. Uwe Rahn, Das hätte schon sein können, das 2 zu 0. Karl Heinz Förster. Litbarski. Noch einmal der Vorstopper. Uwe Rahn, schießen! Und noch einmal! Wiesek. Wieder Kralukka. Flug, Achtung! Janetska. Flug. Er geht Toni Schumacher. Da hat die deutsche Mannschaft sehr viel Glück gehabt. Lothar Matthäus. Oh, hergeht schöner pass auf rudi völler wobei an kukuschka da wir ein kurzer rückpass der sich wieder in die mannschaft hineingespielt hat achtung wie sechs kein abseits die deutschen spieler reklamieren zwar Magat, Litbarski Herrlich, herrlich Zwei Versuche hat er gehabt Und der dritte saß Auch hier die Zeitlupe Sicherlich ein Fehler der tschechoslowakischen Abwehr Ihn so allein zum Schuss kommen zu lassen Viala löst sich zu spät Und er passt 2 zu 0 in der 22. Minute durch Pierre Lipov aus etwa 20 Metern wird genutzt. Matthäus, Völler. Der Bremer. Schöner Seitenwechsel auf Berthold. Leicht vorbei an Flug. Und Matthäus. Jawohl. Schulmäßig kann man da glaube ich sagen. Von links nach rechts, von rechts nach links. Und dann Wolle ins Netz. Hier sehen wir es noch einmal. Thomas Berthold, der Frankfurter. Und dann auf Lothar Matthäus. Wir schreiben die 37. Minute 3 zu 0 für die deutsche Mannschaft. Durch diesen herrlichen Schuss von Lothar Matthäus welche Überraschung sie drauf haben Herget. jawohl wie im Training wie im Training jeder Schuss ein Treffer Matthias Hergetz zum 4 zu 0 das ist ja fast schon nicht zu fassen über die Fünfmannmauer mauer hinweg, genau in den Winkel. Der arme boris Witschka, der kann einem schon fast ein bisschen leid tun. Und die deutsche Mannschaft, wichtigen Leute für diese Mannschaft gefunden. Und ihnen, wenn man so will, seinen Geist eingegeben. Zusammen mit Horst Köppel, das sollte man vielleicht nicht vergessen. Hervorragende Arbeit. Geleistet. Es wird vor allen Dingen, dass es heute besonders dann doch noch einem derjenigen, die jetzt auf der Bank frieren, im Regen, eine Chance gibt, hier sich eventuell Rudi Völler. 20 Tore in der Bundesliga. Vielleicht jetzt? Nicht ganz. Schreiben wir ihm mal ein. Halbes Tor gut. Sie sieht gut aus, was sie da aufbauen, aber wenn es dann in Richtung Tor geht, wird es immer schwächer. Mal sehen, ob es Jalit Barski jetzt besser macht. Jawohl, nein! Ja, jetzt haben sie ein bisschen zu viel des Guten getan. Vielleicht hätte Jakobs ist da ausgerutscht. Janetka. Und der Schiedsrichter leitet einen neuen deutschen Angriff ein. Völler, schießen. Und noch einmal. Jawohl. Was Völler nicht gelingt, das vollendet Klaus Allop. 5 zu 0, sieben Minuten vor dem Ende. Wir schreiben die 83. Minute. 5 zu 0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in der CSSF. Grieger. Lässt Förster aussteigen. Ja, das war natürlich Glück. Vertrieben. Er wollte nicht nur einen schönen Pass schlagen, sondern dem Gegner auch noch den Ball durch die Beine schieben. Ja, der Ehrentreffer, die Nummer 9 war es glaube ich, Stanislav Krieger, wir sehen es noch einmal, er springt in diesen Schuss von Kukuschka hinein und beinahe wäre Toni Schumacher sogar noch herangekommen. Vi har kämpat. Vi har säkert det. Det är med nummer 1, Ravelli. 2 Ingmar Erland 7 Pierre Littarski. 8 Hans-Peter Brieget. 9 Rudi Föller. 10 Mattias Herget. Och nummer 11, mycket i det laget, kanske framför alla andra, Karl Heinz. Ruminigen. Jakob klarar det och gör det bra. En gång till. Lisparski då. Och här kommer det flygande slängerskott. Och det är Bertolt som skjuter. Gås i det här larmet på Råsund att göra sig hörd också. Right. Rudi Höller ja. Och det är 1-0 på den där hörnan som kanske då kunde tyckas vara lite onödig. Lisparski i hörnan. Rudi Höller nickar in den omarkerad vid främre stolten. 1-0 till Västkyskland. för var i svenska försvaret. Vi ser repriserna här han står helt ensam. Stor en mellan Dala. Och han lätt snickar bollen i främre hörnet. Och det är inte Tomas Varelli helt som det står. Vi får hoppas på det. Hussein i svårigheter mot Littarski. Hussein är ändå åt tre håll. Littbarski genomskådade honom och vände bort Hussein en gång till Nej, och nu är det farligt och det är 2-0. Mattias Herget. Ja, ett främst misstag igen som bäddar för ett västhus mål. Och den här gången var det Glenn Hussein sida och en av de stora spelarna måste betonas än en gång. Det är Littbarski här, har ingenting fel på. Ingen möjlighet som helst för att välja att avvärja. Bryts skickligt. Kan ni få ett reduceringsmål innan paus så vore det ju underbart. Corneliusson. Bra, väldigt bra. Corneliusson. Den verkar ha kommit igång här nu. Oj, vad en gång! Det är mycket bra gjort av Corneliusson. Jag vet inte om du uppfattar det här i bildet. 25 minuter kvar av matchen. 2-0 till Västhusland. De missar Dala. Men när vi missar så har det blivit små nästan varje gång. Och det var nära igen. Vi måste koncentrera än en gång. Julia <snicka> Nilsson. Ja, nu då! Johnson Ellison. Så som vi är vana att se honom. Mörk bra. Framförallt lägg märke till hur Tobbe Nilsson i ögonrån förmodligen uppfattar Dan Corneljusson som större sätt offensiv aggressivitet verkligen betalar sig. Det var svenska laget värd, helt klart. Dan Corneljusson finns här av Tobbe Nilsson. Den inåtgrivade bollen som som har en chans att komma fram på. Jag hoppas att han kommer med i spelet riktigt ordentligt redan från början. rumelige. Kan spelad av i parken. Toma Travelli. förstås. där på tots. Hussein. Hassan Kip. Oh. Och nu då, Hussein. En gång till. Off. Oh. Ja, det är rent otroligt förhört tummen. Ja, det gjorde det verkligen efter svenska laget insats här under andra halvleken. Så det när man tycker att det är någon svenska Det var inte ett mot för mycket jag förtryckade mig. Matt Magnusson! Ja. ja! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Mats Magnusson slår in 2-2! Två två. Han har ju knappt kommit in på plats! Svenska bänken som ju naturligtvis är enormt klar här Vilken boll av Storjö Nilsson igen Som står som framspelare till bägge målen i svenska laget Så som Björn Sarski gör det i det tyska Och Magnusson bara vräker sig fram Och så kallt och så lugnt han lyfter i bollen Ja det är mycket kallt Tony kommer för en gång skull han styrkar utrustningen Men kommer lite fel Och då man går till det här av matchen Det är fantastiskt Matchens sista start 2-2 goals here and the star of their attack is fernando gomez jacob Andreas this caught in possession by the and pacheco 37 years old now Der Championship. Mario Just over by A Stoccarda, con questo gol segnato da Carlos Manuel il Portogallo si è qualificato per i Mondiali ed ha inflitto la prima sconfitta in assoluto alla Germania in partite di qualificazione mondiale. I tedeschi, che erano già qualificati, hanno cercato di reagire. By It's just over, but Portugal had the only goal. Hello, and an open goal. And still, West Germany can't score. Bethel got in behind the goalkeeper, who comes up smiling. It was a wicked cross this time, and Bento lost it. Somehow, Portugal survived. There's no real way forward to for the Portuguese, although now West Germany have made the mistake. They've seen their team have all the pressure, but they still trail 1-0 regal oh against the bar again and briegel wonders what his team has to do to score quite extraordinary desperate moments for them but it's all over portugal goes to the world cup final and jose Torres, who might have lost his job Und die Schweden haben damit wohl Rang 3 auf jeden Fall erkennt. So, der Anstoß Deutschland traditionell in Schwarz-Weiß von rechts nach links. Freistoß nach diesem Foul an Olaf Ton. Bremer? Beginnen, was das sehen wir uns noch mal an? Wunderschön auf seinen starken linken Fuß gelegt, und da hat der Torwart natürlich keine Chance so platziert, wie der Ball oben in die Ecke gegen Miklosko. Mikloschko, gut, das ist es: das frühe Angriff, Angreifen, das frühe Unterbrechen des gegnerischen Angriffsschwungs und dann Schüsse wie dieser hier. Da gibt es kein Durchkommen. Und Algever. Fein. In der Mannschaft der Tschechoslowakei. Bremen. Rummenegel. Ja. Ah. Verstellt. Leparski, Bremen, nur Schumacher noch in der deutschen Hälfte. Rummenigge, Rummenigge! So, Deutschland jetzt von links nach rechts. Wiesek, Berger, Wiesek, frei, aber drei. Abseits, das Tor zählt nicht. Ganz eindeutig, Wiesek im Abzeit. In der Defensive stark und auch in der Offensive. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Wiesek. Und ein Zahlen. Durch Josef Novak, die Nummer 10. 52. Spielminute. Das kommt davon, wenn man die Zügel. Das sah aus wie Faul, aber gut entschieden auf Vorteil. Viset lässt er die beiden da sehr geschickt aussteigen und dann Novak aus dem Hintergrund. Eins zu eins. treme und freiwillig natürlich das sollte eine rückgabe sein lauda 3 2 zu 1 und jetzt und, kommende und dann hat er auch noch Pech, da bleibt der Ball unter dem Akte Spiel nicht auf Mauern, auf Halten. Und da kommt der Schlusspfiff von Schiedsrichter Thieme, Ein wenig Portugal. Viele Piffe. Uh -huh.